das? Die neuen Sticker. Die neuen Sticker ist auf unserer neuen Seite. Und da gibt doch noch mehr Klamotten. heute können wir auch sagen, check den Shop. Wow. Und? Das hält. Kommt zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros, heute mal wieder in der Rubrik äh, Top, Flop, der Null. Ja, mal fangen wir an mit dem Helden des Monats April. Wir äh, hinken ja schon in der Zeit hinterher. Oh ja, das aber, ist wohl Aber es sind immer noch aktuelle Themen, so schnell läuft ja die Politik nicht. Jetzt haben wir so ein kleines Thema äh, von wegen ähm, 3G-Einhaltung, Maskenpflicht etc. Äh, Gebrauch machen vom Hausrecht. Und das war am 10. bzw. Äh, der Artikel, auf dem ich mich berufe, ist vom 10. April 22. Äh, Gibt es bei reitschuster.de. Also es ist ja nun mal leider so, dass bei den anderen... Äh, großen Zeitungen, so was dann mal untergeht oder so ein kleinen Artikel gibt oder gar nicht behandelt wird. Also von daher und dadurch, dass wir uns überall umgucken, rechts, links, oben, unten, vorne, hinten, was auch immer. Jetzt geht es um einen Berliner Abgeordneten, ehemaligen Berliner Abgeordneten. Der ist auch Gewerkschaftsvorsitzender der Good Governance Gewerkschaft. Ja, jedenfalls der Marcel Lutte. Der wurde eingeladen ähm, nach Weißensee. Das C-Fashion 22 an der Kunsthochschule Weißensee, Berlin. Also eine Einladung hieß es, äh, ich zitiere, bringen Sie zum Event einen Impf- oder Testnachweis 3G mit und tragen vor Ort eine Maske. Nun hat der Herr Luther wieder hat ihre Aufforderung zum Event einen Impf- oder Testnachweis mitzubringen und vor Ort eine Maske zu tragen. Äh, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage und stellt überdies einen Verstoß gegen das... Landesantidiskriminierungsgesetz antidiskriminierungsgesetz da. Dadurch, dass ja äh, die Maskenpflicht aufgehoben wurde, ne? ganz wichtig. Äh, um das mal kurz äh, zusammenzufassen, ähm, es gab dann halt Briefverkehr hin und her, auch äh, so wie es hier steht ähm, äh, mit einem Anwalt. Im Endeffekt durfte er dann ohne Nachweis und ohne Maske rein. Aber es zeigt mal wieder, wie, ich würde sagen, wie unsicher doch alle sind, obwohl es aufgehoben wird. Also viele wissen auch gar nicht, ja ist es jetzt so, ist es in meinem Land so, in meinem Bereich so, ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache vom Hausrecht Gebrauch. Wobei sie dann natürlich wieder Probleme kriegen, weil es ja dann wieder rechtswidrig ist. Also das ist ein ziemlich heikles Thema immer noch. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, Hut ab äh, vor den Herrn Luther dass er das so konsequent durchzieht, dann nichts ist wichtiger, als wirklich von seinem Recht Gebrauch zu machen. Nicht um die Leute zu gängeln oder zu ärgern, sondern einfach zu zeigen, okay, pass auf, das ist jetzt so, ich klage mein Recht ein, ich habe Recht. Das war der Held ähm, des Monats April. Genau. Und im nächsten Video... Ach, ähm, äh, noch eine kleine Sache. Da gab es noch einen äh, anderen, äh, einen, einen halben Held, sage ich jetzt mal. Äh, das Thema, Im April war es ja auch so, dass es... Die Sache mit Mario Bart mit dem Komiker. Ich denke mal, jeder kennt ihn. Ja. Und zwar im Zug. Da wurde ihm gesagt, er hat anscheinend keine Maske getragen. Und er fand das natürlich nicht gut, weil die Bahn hat auch ihr Ausrecht dazu benutzt, ihnen des Zuges zu verweisen. Und er hat natürlich auch gesagt, das wird Konsequenzen haben und er wird dagegen klagen. Mein Fazit: genau das gleiche wie bei den Herrn Luther. Gut so, richtig so. Im nächsten Video kommt äh, der der quasi der Endgegner des Monats April. Ansonsten bis dahin, äh, damit ihr das Video nicht verpasst, äh, den Kanal abonnieren und liken und so und kommentieren und so. Und hier, steckt den Shop und guck mal einen Sticker. Und so sieht's aus. Dann bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis demnächst.